Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Destiny Let's Play mit Acceleron. So, wir haben das letzte Mal uns die, den dritten Fokus freigeschalten, bzw. die Quest für den dritten Fokus. Die machen wir jetzt auch, Dann gehen wir in den Navigator, der findet auf der Erde statt beim Bruchstück, wie die Quest davor auch. Und dann reisen wir da einfach mal hin, mit unserem schicken Schiff. Das ab zur Erde. Warum es eigentlich immer über der Erde schwebt, statt einfach zu bleiben, wo es ist, weiß ich nicht. Wir fühlen uns da wahrscheinlich sicherer. Das ist auch eine gute Frage, ob es in Destiny 2 keine Raumschlachten gibt. So. Dieser Wald ist wie ein schwarzes Loch. Wir werden davon quasi angezogen. Aber anscheinend passiert hier immer Gutes. wie. Und dann müssen wir wieder in den Wald. Und dann geht's. Einmal Quest aufmachen und dann. An. Da hinten ist wieder das Bruchstück. Sieht echt ganz beeindruckend aus. Und. Also bei der letzten Quest sah das genauso aus, die hatte ich ja nicht aufgenommen. Ähm, man guckt ja auch nicht links, rechts. Einfach immer direkt in den Wald rein. Gegner töten, gutes. Zack. Hier schön durch den Bach, der das alles ein bisschen abtrennt. Und dann sind wir schon wieder im Düsterwald. Wir dürften recht schnell den ersten Gegner begegnen. Jetzt fängt gleich wieder an. Wieder Einstieg eingeschränkt. Du hast dich nicht verändert, Portal. Immer noch groß und gruselig. Genau, beim letzten Mal musst du auch durch diese Portale durch. Dann leck mal rein und... Lust auf eine Märchenstunde? Erscheint dann irgendwo. gruselige Märchen. Es ist ganz einfach. Du greifst in die Leere. Jenseits der Visionen deines eigenen Todes, der Auslöschung eines Lebens, jenseits von Ängsten und Albträumen. Und dann nimmst du, was du findest. Wieso macht das nicht jeder Jäger? Okay, also wir schnappen uns irgendwelche mystischen Dinge aus dem Reich des Todes. Auch diese Figuren gab es beim letzten Mal, also beim zweiten Fokus schon, also beim äh, Revolver-Held-Fokus. Ähm, aber da hat er natürlich was anderes gesprochen, war auch ein anderer Jäger. Es geht darum, wo du hingehörst. Warlocks haben ihre Bibliotheken. Titanen haben ihre Mauern. Jäger sind in der Wildnis zu Hause. Und es gibt nichts Wilderes als einen Jäger mit einer Handvoll Leere. Die Leere ist eines dieser Elemente, die man einsetzen kann. Und wir stehen da gerade, sie scheint da gerade voll drauf zu stehen. Man zielt, bevor man den Bogen spannt. Ja, ich weiß, dass das nicht so viel Sinn macht, aber es ist die Lehre. Also zielt man mitten im Gefecht. Man visiert das Ziel an und spannt den Bogen. Allein der Blick in den Gesichtern der Gegner ist es das wert. Nun, das ist es eher dummer Tipp, weil ich fest davon ausgehe, ich ziele immer bevor ich schieße hey, wir haben Gesellschaft oh, oh, oh. da sind Gegner Besessener aber die sind noch nie so mir ist ja nichts erschienen muss ist ehrlich zu sagen Beide machen nicht sonderlich viel Schaden. Ich muss aufpassen, weil ich habe nicht mehr sonderlich viel Munition. Okay, machen doch noch Schaden. Die scheinen mir immer wieder zu kommen. Die Frage ist jetzt weiterlaufen, dass sie aufhören zu kommen, das ist so ein gescripteter Spawnpunkt. Sie scheinen auch einfach wieder zu verschwinden. Ohne ist großer Gegner. Da haben wir nochmal die dicke Wummer. Kaffee natürlich direkt. Angst vor uns. Ich denke, da haben wir nicht direkt auf den zwei stehen. Ich muss ein bisschen auf meinem Weg achten. habe ich natürlich die falsche Waffe genommen mir geht dann langsam die Munition aus gab es hier nicht noch super Munition nein habe ich schon aufgesammelt für meine Raketenwerfer dann begeben wir uns das nächste Portal und landen wo ganz anders Nein, hier war ich auch schon mal dort drüben noch eine Projektion ja, die erscheint jetzt hier wieder bei der Säule. Der Edelmütige stand und die Leute sahen zu ihm auf. Er war ein Leuchtfeuer der Hoffnung in Gestalt eines Mannes und doch nicht mehr. Und in dieser Wahrheit lag ein großes Versprechen. Wenn ein Mann sich gegen die Nacht behaupten kann, dann auch andere. Dann jeder. Der Mann hielt eine Rose in seinen starken Händen und seine Aura erstrahlte. Nun... Ich weiß nicht ganz genau, was ich mit diesem Satz anfangen soll. War sehr poetisch. Hier ist wieder die Ich sah sie an und fragte mich, wie viele Leben sie wohl schon mit diesen kaputten Klingen ausgelöscht hatte. Da tat sie etwas völlig Unerwartetes. Sie nahm die letzte Schockpistole aus ihrem Patronengurt und warf sie zwischen uns. Wie als Angebot. Als ich die Pistole aufhob, griff sie mich mit dem Messer an, aber sie war langsam und ich tat, was ich tun musste. Bis heute stelle ich mir die Frage, ob sie mich hasste... Wollte, dass ich sie töte oder mir einfach die Wahl ersparen wollte. Hm. Er hat wohl irgendwen getötet. Da ist das Bruchstück. Warte, was war das? Besessene im Anmarsch. So, da sind wieder solche Punkte, mit denen ich nicht viel anfangen kann. Da hinten sind ganz viele Besessene. Da, ah, ist hier dunkel, ist nichts. Interessantes. Abspiel. Wieder zweites Essen. So, der eine ist weg. Warten wir mal, bis wir mehr Leben haben. Jetzt war noch kleinere. Und noch mehr große. Das ist mit klein. Das Bruchstück muss noch etwas Licht in sich tragen. So, Gegner platt gemacht. Ziemlich nervige Gegner. Ich muss sagen, Destiny, ähm ist doch immer wieder wichtig. Okay, ich habe einen Bogen aus dunkler Energie, wahrscheinlich aus der leeren Energie. Zeig den Besessenen, was du gelernt hast. ja macht ordentlich Schaden, das Ding. Das Schöne an diesen Leveln ist, die Super, da man sie erlernen ja soll, ist extrem schnell in der Bereit. here need not Letzte Mal wurde ich raus teleportiert, jetzt, jetzt kann ich aber zurück. Was ich damit nicht mehr mache. Ich weiß es leider nicht so ganz genau, was der Weg ist, aber ich vermute mal einfach gemacht. Exhafant. Wir werden alles versuchen, um uns aufzuhalten. Okay, Schildtüten treffen. Ja, das ist wohl der Lehrer. haben die jetzt her. Also ein Schild abziehen und da super drauf. And they'll be here, gemacht. Lass uns hier verschwinden. Zeit für einen Tapetenwechsel. So, damit haben wir den Endboss den dieser Quest besiegt. Haben jetzt unsere zusätzliche Kraft, von der ich noch nicht weiß, ob ich es jetzt gut finde oder nicht. Das wir noch ein bisschen Blut rein. Gut, haben wir nicht. Und verschwinden. Wo auch immer jetzt hingeht. So, das war das erste Mal, dass ich wirklich habe ich Probleme mit Einzelquests hatte. Jetzt bin ich hier irgendwo im Dunkeln. Und da geht auch das Licht an. Der Schlamm. Ich weiß nicht, warum der Reisende uns immer wieder seine Kräfte schenkt. Es muss doch auch andere da draußen geben, die für Gerechtigkeit kämpfen. Ja, irgendwie ist das natürlich eine gute Frage, warum wir immer die Kräfte kriegen. Jetzt geht es erstmal wieder zurück ins All. Ausrüstung freigeschaltet. Du hast einen neuen Fokus, aber du kannst auch zu deinem alten wechseln. Drücke F1, um den Kans Charakterbildschirm zu öffnen. So, zieh aus der Lehre. Was können wir da machen? Aha. Hier kann die unsichtbar werden. Also ich habe jetzt hier natürlich auch neue Quests. Ähm, so, neue Nahkampffähigkeit. Rauchbombe, sie haften an Oberflächen. Und die Gegner werden langsamer. Sprinte und Schleiche schneller. Erweitert ein Radar. Gebundene Feinde sind markiert, um sie leichter verfolgen zu können. Okay. Die vom Schattenschuss abgefahren werden zu fallen und lauern auf Beute. Leere Anker haben eine größere Reichweite. das klingt gut. Beim Ausweichen wirst du für kurze Zeit unsichtbar. Das klingt auch nicht schlecht. Was ist hier? Rauchbombe, die alle in der Nähe un unsichtbar machen. Längere Rauchbombe. Mehr aushalten. Ah, ein Schattenschuss, das ist das hier, aber ja. man gleich mehrfach machen, dann will ich doch so erstmal das. Ich habe ja genug Upgrade-Punkte. Oh, ich habe ein Abzeichen gekriegt. So, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze doch mal auf der Erde aus. Da kenne ich mich am besten aus, deswegen gehe ich immer wieder dahin. Wobei, das machen wir in der nächsten Folge. Äh, sonst wird diese Folge jetzt ja lange und ich glaube nicht, dass ihr Lust habt, längere Folge als 20 Minuten anzuschauen. Sollte das doch der Fall sein, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.